In diesem Video geht es um das bedingungslose Grundeinkommen unter der Leitfrage Utopie oder sinnvoller Gesellschaftsentwurf. Meine Gliederung ist, ich werde als erst die Definition nennen, dann Finanzierungsmodelle aufzeigen, wie zum Beispiel die negative Einkommenssteuer und andere Vorschläge, wie die Konsumsteuer oder die Ökosteuer. Dann werde ich zu einem Experiment aus Kanada kommen, Min.com, und Vor- und Nachteile nennen und dann meine Leitfrage beantworten. Die Definition ist, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein sozialpolitisches Finanztransferkonzept, nach dem jeder Bürger, unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage, eine gesetzlich festgelegte und für jeden gleiche vom Staat ausgezahlte finanzielle Zuwendung erhält, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Und als Urheberin der negativen Einkommensteuer gilt eine britische Politikerin, und zwar Juliette Rhys williams und ihr Modell heißt Credit Income Tax, hat sie in den 1940ern entwickelt. Und es geht eben darum, dass, wenn das Einkommen von der Person unterhalb eines Schwellenwertes, dieser Schwellenwert, nennt man auch Transfergrenze, liegt, dann muss die Person negative Steuern nicht zahlen, sondern bekommt sie negative Steuer, also einen Zuschuss vom Staat. Und sobald das Einkommen oberhalb eines Schwellenwerts ist, sind Steuern zu bezahlen. Dann sind es nämlich positive Steuern. Und es geht darum, eine Existenzbasis zu sichern und einen Anreiz zum Arbeiten zu machen, weil die Existenzbasis ist ja gesichert, weil jeder mindestens das bedingungslose Grundeinkommen zur Verfügung hat und einen Anreiz zum Arbeiten gibt es halt, weil man die Arbeit ja praktisch noch dazu bekommt zu diesem Grundeinkommen, anders als bei Arbeitslosengeld oder sowas in der Art. Und es würde eben bisherige Transferzahlungen wie Kindergeld, Rente oder Arbeitslosengeld ersetzen und es könnte in sinkenden Verwaltungskosten resultieren. Und die drei Parameter, die das Ganze halt bestimmen, sind die Transfergrenze. Das ist eben da, wo die Steuerschuld von negativ auf positiv umschlägt, also die Steuern, und an dem Punkt ist die Steuerschuld Null. Und dann der Steuersatz, und meistens wird ein konstanter Steuersatz verwendet, das nennt man dann Flat Tax, und meistens wird auch nur einer verwendet, manchmal werden zwei verwendet, und die wechseln dann bei der Transfergrenze, aber das ist eher selten. Und jetzt mal diese negative Einkommenssteuer am Beispiel Deutschland verdeutlicht. Ähm, die Armutsgefährdungsgrenze in Deutschland liegt bei 892 Euro, weswegen ich das Grundeinkommen jetzt einfach mal für 1000 Euro gewählt habe. Und als Steuersatz wird oft vorgeschlagen und ist auch weitgehend akzeptiert für 50%. Und daraus ergibt sich dann eben eine Transfergrenze von 2000, weil wenn man zwei Parameter hat, kann man den dritten daraus berechnen. Genau. Und grafisch sieht das Ganze dann so aus. Wir haben eben bei dieser gestrichelten Linie da, bei der unteren, das Grundeinkommen und da, wo die zwei Graden sich streich, äh, schneiden, die Transfergrenze. Und das Grundeinkommen hat eben, wie man sieht, jeder zur Verfügung und man kann in grün die negativen Steuern sehen, also das, was der, der Bürger bekommt und in rot die positiven Steuern, was er praktisch bezahlen muss. Man kann es eben entweder so sehen oder dass alles, was man über das Grundeinkommen verdient, wird mit 50% einfach. Ähm, besteuert. Genau. Und deswegen kommt auch die Rechnung zustande. Nettoeinkommen ist gleich 0,5 mal das Markteinkommen plus 1000. Man könnte noch den effektiven Steuersatz ausrechnen, aber das würde jetzt den Rahmen dieses Videos hier sprengen. Genau. Dann komme ich zur Konsumsteuer und Ökosteuer. Ähm, die Konsumsteuer, das ist dann eben so, dass die Einkommenssteuer durch eine deutlich höhere Konsum, also Umsatzsteuer, ersetzt werden würde. Und die Annahme ist eben, dass die Steuerbelastung gleich bleiben würde für die Konsumenten, da die bisherige Einkommensteuer sowieso schon im Produktpreis versteckt ist. Und die Idee dahinter ist eben, dass nicht derjenige, der die Leistung erbringt, Steuern zahlen sollte, sondern derjenige, der die Leistung in Anspruch nimmt. Und bei der Ökosteuer würde die Benutzung natürlicher Ressourcen besteuert werden, wie zum Beispiel Wasser, ähm, nicht erneuerbare Energien, Absorptionsfähigkeit der Atmosphäre für umweltschädliche Emissionen wie CO2 und Methan oder ähnliches. Und das Bedingungslose Grundeinkommen wäre in dem Fall eine Distribution von einem Entgelt auf die Nutzung von einer natürlichen Ressource, die moralisch gesehen allen gehört, und zwar die Erde. Und oft werden aber hier die verschiedenen Modelle in konkreten Vorschlägen ein bisschen kombiniert, zum Beispiel eine negative Einkommenssteuer mit einer Ökosteuer oder sowas in der Art. Das heißt, konkrete Modelle weichen immer ein bisschen ab von diesen theoretischen Rechenmodellen. Dann komme ich zum kanadischen Experiment MIN.COM, das war eben ein soziales Experiment in der Stadt Dorfin von 1974 bis 1979. Und alle 10.000 Einwohner haben 100 kanadische Dollar pro Monat erhalten, was heute 450 Euro entspricht und eben nahe der Armutsgrenze gewählt war, deswegen auch MIN.COM, Minimum Income. Und es war eine negative Einkommenssteuer mit einem festen Steuersatz, also Flat Tax von 50%. Und 1979 wurde das Experiment nach dem Regierungswechsel jedoch abgebrochen. Folgen oder Dinge, die sich gezeigt haben, waren eben, dass es fast keinen Rückgang der Arbeitsbereitschaft gab, außer bei jungen Müttern, da eben um länger oder mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und bei Jugendlichen, die aber eine wesentlich höhere Bildungsstufe erreicht haben, im Durchschnitt. Ähm, es gab weniger Krankenhausbesuche durch weniger Arbeitsverletzungen, es gab weniger psychische Krankheiten durch weniger Leistungsdruck und weniger verhäuslicher Gewalt, einfach dadurch, dass Frauen finanziell unabhängiger wurden von ihren Männern, was vor allem damals noch nicht so war. Dann komme ich zu den Vorteilen und die Vorteile und Nachteile hier sind eine Mischung aus theoretische Vorteile und Nachteile und schon Studien bewiesene. Also Vorteile sind eben diese Unabhängigkeit vom Markt, von den Individuen, weil man hat dann einfach eine freiere Jobwahl und man kann zu schlecht bezahlten Jobs oder zu unfairen Jobs auch mal Nein sagen und es würde eben die Position der Bürger oder der Arbeitnehmer in der Wirtschaft halt verbessern. Außerdem würde Bildung gefördert werden, ähm, wie man zum Beispiel in Kanada sieht, da einfach eine finanzielle Unterstützung geben würde. Es würde außerdem Geldeinsparungen durch Verwaltungseinfachung Vereinfachung bringen vermutlich und es würde vor Existenzbedrohungen durch Automatisierung schützen und Experten vermuten eben, dass ähm, die Digitalisierung und Automatisierung unsere Arbeitswelt in den nächsten Jahren deutlich verändern wird. Zum Beispiel durch autonomes Fahren oder so werden wir viele Jobs verlieren. Und da ist es wichtig, irgendwie ein gutes Sicherungssystem zu haben, wie das bedingungslose Grundeinkommen. Außerdem würde Geschlechtergerechtigkeit gefördert werden und Familien und vor allem Kinder würden eben gefördert werden. Und es könnte auch dann zu mehr Kindern führen, was gut für die Wirtschaft wäre. Und ein sehr interessantes soziales Experiment in Kanada hat auch gezeigt, äh, nicht in Kanada, sondern in Namibia, hat auch gezeigt, dass es einen Abbau von Kriminalität zur Folge hat. Und was auch sein könnte, wären ökologische und ethische Verbesserungen der Wirtschaft, weil niemand mehr Jobs machen muss, die er für unethisch hält, nur weil er das Geld halt braucht. Es würde ehrenamtliche Arbeit vermutlich stärken und es könnte mehr Arbeitsinitiative und Risikobereitschaft geben. Die Nachteile wären eben, dass es eine Senkung der Arbeitsbereitschaft mit sich bringen könnte, und dass viele kritisieren, dass es eine unverhältnismäßige Verteilung des Geldes gibt, weil das Geld ja nicht an Arme nur verteilt wird, sondern an alle und es wird oft als unfair empfunden. Und zur Finanzierung, viele sagen, es ist zu teuer und vor allem unvorhersehbar, weil es wurde halt noch nirgendwo wirklich eingeführt und es gibt zu wenige Langzeitstudien, es kann halt dann wirklich einfach zu möglicherweise unvorhergesehenen Ausgaben kommen, die das Ganze dann aus dem Ruder laufen lassen, sozusagen. Außerdem wird oft oft kritisiert und, und daran bemängelt, dass es schlecht bezahlte und anstrengende Jobs vermutlich nicht mehr gemacht werden würden. Genau, da komme ich zur Beantwortung der Leitfrage und die größten Kritikpunkte sind ja die Finanzierbarkeiten, dass Leute nicht arbeiten, aber ich denke, es ist rein rechnerisch schon finanzierbar und es müssen einfach noch Langzeitstudien gemacht werden, um es herauszufinden. Und dann ist der Punkt ja aus so dem Weg geschaffen und dass die Leute nicht arbeiten. Die Studien zeigen ja, dass die Leute arbeiten würden und wo sie nicht mehr arbeiten, macht es ja auch Sinn, dass sie nicht mehr arbeiten. Und was auch lustig ist, das habe ich im Internet gelesen und wenn man Leute fragt, wenn man Leute eben fragt, ja, würdest du noch arbeiten bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, sagen die meisten, ja schon. Wenn man dann fragt, würden die anderen noch arbeiten, sagen alle, nee. Das heißt, ich denke eigentlich schon, dass die meisten Leute noch arbeiten würden. Und ich denke auch, dass vor allem wichtig ist ähm, unter dem Blickpunkt der Automatisierung, weil das wird ein großes Ding werden in Zukunft, denke ich. Und es könnte halt so ein Problem werden, aber durch das bedingungslose Grundeinkommen könnte es auch zu so einer relativ guten Sache werden, die unsere Gesellschaft irgendwie ganz anders ausrichten könnte und besser machen könnte. Und zu diesen anstrengenden und unfairen Jobs, die ich ja genannt habe, die dann vielleicht nicht mehr gemacht werden würden, genau sowas könnte ja dann automatisiert werden. Und die ungerechte Verteilung, ich finde gerade das gut, dass es nicht nur die Armut im engeren Sinne zu bekämpfen versucht, sondern auch andere gesellschaftliche Ausgrenzungsprozesse. Und es ist halt meiner Meinung nach eine noch nicht ausgereifte, eine noch nicht ausgereifte Problem, äh, Idee, aber es ist eine sehr gute Idee für die Zukunft und die muss einfach diskutiert und erforscht werden. Das darf nicht einfach weggetan werden. Und ich denke halt, es ist eine Idee, die war lange eine Utopie. Man bewegt sich aber immer mehr in Richtung Realität und ist schon eigentlich in Realität angekommen und ist vor allem für die Zukunft ein sehr sinnvoller und möglicherweise auch notwendiger Gesellschaftsentwurf. Das hier sind meine Quellen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und genau...